Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, Lorenzo hier und heute sprechen wir darüber, wieso du dir für dein Unternehmen ein eigenes Geschäftskonto zulegen solltest und welches eigentlich das beste Geschäftskonto ist, wenn du mit Amazon FBA starten möchtest. Und hier geht es an sich um Online-Unternehmer, also um Personen, die sich wirklich online in Business aufbauen wollen und jetzt gerade am überlegen sind, okay, welches Geschäftskonto sollte ich denn für meine Online-Tätigkeiten nutzen. Lass uns mal kurz darüber sprechen, wieso du dir eigentlich ein Geschäftskonto zulegen solltest. Denn letztendlich ist es generell immer empfehlenswert, Privates von Beruflichem zu trennen, da man als Unternehmer natürlich alle Ausgaben auch steuerlich erfassen muss. Und da dient das Geschäftskonto auch natürlich für die Übersicht und für die klare Trennung. Außerdem ist es auch enorm wichtig zu wissen, wie viel Kapital du auf welchen deiner Konten hast, um nichts irgendwie zu vermischen, damit du nicht den Fehler begehst und Geld ausgibst, das eigentlich gar nicht für dieses Unternehmen oder für weitere Produkte gedacht war. So hast du dann einfach auch gar keinen Überblick über dein Unternehmen, wenn du irgendwie Privates mit Geschäftlichem vermischt. Und du weißt auch gar nicht, was bei dem Ganzen überhaupt rumkommt, wie viel du wirklich ja, verdienst in der Hinsicht, wie viel Cashflow reinkommt. Und das sind alles Aspekte dafür, wieso du generell überhaupt erstmal ein Geschäftskonto nutzen solltest. Wenn du dann ein Geschäftskonto hast, dann weißt du auch, dass all das Geld auf dem Konto abzüglich der Steuern natürlich dann auch wirklich für dich frei nutzbar ist, mit dem du auch arbeiten kannst. Und sollte es mal zu einer Betriebs- oder Steuerprüfung kommen, kann es auch problematisch werden, wenn du private als auch geschäftliche Zahlungen wirklich übereinstimmst. Konto hast laufen lassen, weil dann meistens nicht alles sauber geführt wird. An sich, wie gesagt, macht es überhaupt keinen Sinn, sich kein Geschäftskonto anzulegen, da es mittlerweile sehr, sehr kostengünstige oder fast auch kostenlose Anbieter gibt, über die wir hier heute sprechen wollen. Wichtig zu beachten ist aber auch, dass natürlich viele Banken dich mit 0 Euro Tarifen locken wollen. Das klingt natürlich verlockend, aber ehrlicherweise zahlst du dann meistens ein bisschen mehr pro Transaktion, das heißt, die Transaktionsgebühren sind alle ein bisschen höher und unterm Strich hast du dabei nicht, nichts gewonnen. Deswegen geh da auf jeden Fall her und liest dir das Kleingedruckte durch. Aber lass uns mal über die Faktoren sprechen, auf die du bei der Kontowahl wirklich achten hast. Und zuerst musst du wissen, dass es für die Bank relevant ist, ob du ein Einzelunternehmer oder eine Kapitalgesellschaft hast, das heißt, ob du eine GmbH, UG etc. hast, denn der Kontoeröffnungsprozess ist bei einer Kapitalgesellschaft meistens etwas aufwendiger, weshalb auch nicht alle Banken für beide Unternehmensformen jeweils Konten anbieten. Und hier musst du dich also im Vorfeld einmal kurz informieren schlau machen, ob du dann auch das richtige Konto auswählen kannst. Da. Und wenn es um die Auswahl der richtigen Bank geht, dann hast du eigentlich zwei Arten von Banken. Auf ja, der einen Seite ist natürlich die Hausbank und auf der anderen Seite dann die Onlinebank Beide haben Vor- und Nachteile. Und bei den Online-Banken ist es so, dass diese meistens kostenlos oder kostengünstiger sind und dazu auch bedienungsfreundlicher, weil das gesamte Online-Banking meistens sehr intuitiv ist und du es einfach sehr, sehr simpel nutzen kannst. Und wie der Name schon sagt, hast du aber meistens keinen persönlichen Ansprechpartner, sondern oft einfach nur Servicemitarbeiter, die ständig einfach immer wieder wechseln. Dazu kommt es auch noch, dass es oftmals nicht möglich ist, bei Online-Banken das sehr palastische Verfahren anzubieten oder anzubinden sozusagen für dann kontinuierliche Abbruchungen, wie zum Beispiel vom Finanzamt und Co., dann musst du das Ganze immer monatlich manuell überweisen, was ehrlicherweise jetzt auch kein Beinbruch ist, aber natürlich, ja, einfach da ein bisschen aufwendiger. Wenn dir also ein persönlicher Ansprechpartner wirklich lieber ist, dann wäre die Hausbank hier für dich vielleicht die bessere Wahl und außerdem gibt es noch zu sagen, dass Online-Banken auch in der Regel seltener Unternehmenskredite vergeben. Das heißt, falls du mit dem Gedanken spielst, mit einem Businessplan vielleicht mehr Kapital aufzutreiben, um dein Unternehmen noch schneller zu wachsen zu bringen, dann solltest du hier auch eher auf eine Hausbank zurückgreifen. Letztendlich ist es nicht so, dass du nur mit einem Businessplan bei deiner jeweiligen Bank anfragen kannst. Du kannst auch bei anderen Banken anfragen, klar, aber du hast einen kleinen Vorteil, wenn du das auch ja, über deine Bank machst, die dann natürlich weiß, okay, welche Transaktionen laufen auf dein Konto, was ist bisher schon geschehen, da hast du natürlich auch ein ganz anderes Verhältnis, wenn du einfach zu irgendeiner Bank gehen würdest. Und was ganz, ganz wichtig ist und was du auf jeden Fall auch berücksichtigen sollst, ist, dass du bei der Eröffnung deines Amazon-Accounts eine Kreditkarte brauchst. Das heißt, du sollst früh sicherstellen, dass deine Bank dir auch wirklich eine Kreditkarte und nicht nur eine Debitkarte ausstellen kann. Das ist ganz, ganz wichtig, wie gesagt, definitiv eine Kreditkarte und keine Debitkarte hier zu nutzen, weil die Debitkarte wird bei Amazon soll nicht angenommen werden. Also, lass uns mal darüber sprechen, welche Banken denn überhaupt relevant sein könnten. Und bei Online-Banken haben wir wirklich sehr gute Erfahrungen mit N26 und mit Penta gemacht und bei den Hausbanken hat ebenfalls alles reibungslos mit der Deutschen Bank und der Sparkasse funktioniert. Letztendlich kannst du aber auch schauen, bei den Banken, bei denen du vielleicht jetzt gerade schon bist, ob diese letztendlich auch Geschäftskonten und äh, ja ähm, Konten für dein jeweiliges Unternehmen anbieten könnten. Vielleicht kann es auch für dich Sinn machen. Und letztendlich ist es auch gar nicht so extrem relevant, zu welcher Bank du gehst, weil die Bank letztendlich immer noch eine Bank ist, solange einfach die Faktoren, die wir gerade besprochen haben, da letztendlich von dir berücksichtigt werden, passt das Ganze eigentlich auch. Aber wie gesagt, schau dir einfach die Konditionen an und äh, rechne es dann hoch und entscheide dann, wie viel dir auch zum Beispiel ein persönlicher Ansprechpartner wäre, was die Transaktionsgebühren etc. sind. Und letztendlich ist es einfach so, dass Offline-Banken in der Regel immer etwas teurer sein werden als Online-Banken, was natürlich auch nachvollziehbar ist, weil die Online-Banken viel, viel weniger Infrastruktur haben, die bezahlt werden muss. Und das war es auch schon mit dem kurzen Video. Wie gesagt, jetzt kannst du für dich selber anhand der Faktoren entscheiden, hey, was ist denn auch überhaupt ja, die beste Wahl für mich? Wie gesagt, N26 Penta, Deutsche Bank und Sparkasse, können wir definitiv empfehlen. Es gibt aber auch eine Vielzahl von anderen Banken, die da auch für dich relevant sein könnten, solange die Punkte hier einfach berücksichtigt werden. Genau, das war es auch schon mit dem Video. Ich würde sagen, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass uns doch einen Daumen nach oben da und abonniere den Kanal und dann sehen wir uns im nächsten Video. Mach's gut. Ciao, ciao.